Hallo miteinander, mein Name ist Bennet und heute zeige ich euch, wie ihr eure Bedürfnisse durchsetzen könnt mit dem Wort NEIN. Ihr habt immer die Wahl, euch zu entscheiden. Und heute zeige ich euch drei Tipps, wie ihr euer Nein am besten anwenden könnt. Tipp Nummer 1. Was hat dein Nein für Folgen? Überleg dir, was für positive und negative Folgen es könnte haben. Du bist am Arbeitsplatz, kurz vor 4 Uhr kommt dein Chef und schiebt dir noch mehr Arbeit zu und sagt: Ernest, das muss bis heute erledigt werden. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Mach mache ich doch gern Gut. Oder du entscheidest dich für ein Nein. Tut mir leid, Boss, aber ich werde heute wirklich pünktlich gehen. Wie bitte? Oh, weißt du, warum ich neben meinem Hosenträger noch einen Gurt trage? Hä? Du das wirklich wissen? <lacht> Nein. Für so nein, nein, nein, nein. Ich mach's! Ich mach's. Stopp! Versuch, so Katastrophenfantasie zu vermeiden. Lass nicht zu, dass fremde Probleme zu deinem eigenen Problem werden. Ich meine, überleg mal, wer hat schlussendlich das Problem? Du oder dein Boss? Ich will heute wirklich pünktlich gehen. Ah, okay. Kein Problem. Ich suche jemand anders, der das für mich erledigt. Danke. Wirklich? Sicher nicht! Was hast du eigentlich gefühlt? Gefühl? Nein, nein! Nein! Nein! Nein! Bis heute muss das fertig erledigt werden! Tipp Nummer 2. steht zu deinen Schwächen. Immer mehr Termine, immer mehr Arbeit, immer mehr Sachen, die du für andere musst erledigen musst, bis du schlussendlich keine Energie mehr hast und in die Erschöpfung inne Lass nicht zu! Sag einfach, dass deine Kapazitäten begrenzt sind und steht zu deinem Nein. Lukaschef, Chef, ich weiß, du meinst es gut, ich will ja auch nur das Beste für die Firma und ich würde sehr gerne die Beige von Dokumenten entgegennehmen und das heute noch fertig machen, aber ich habe einfach keine Kapazität im Moment. Mein Rucksack ist schon voll. Ich hoffe, du verstehst meine Situation. Solche Aussagen sind sympathisch und kommen in der Regel gut an das ist wohl die ehrlichste Aussage, die ich je gehört habe. Ich muss sagen, Bennett, das braucht viel Mut, um mir das zu sagen. Und das schätze ich. Das schätze ich. ich schaue, dass jemand anders die Arbeit macht. Tipp Nummer 3. Bleib ruhig und halte die Schlusswort. Du hast jetzt deinem Chef Nein gesagt? Nein. Der Chef starte dich einfach an. Als hättest du den grössten Fehler von deinem Leben gemacht? Er wartet nur darauf, bis du etwas sagst, das dann deine Aussage wieder schwächt. Unterstütze deine Aussage. Steh auf mit einer aufrechten Körperposition. Bleib stark. Halt aus. Really uh, es wird da ich will doch, dass wir alle wieder sind. Ja, vielleicht hätte ich doch ein bisschen Zeit heute. Okay, ich mach's. Gut. Take it slow, you can't be a pro, it's your time no more. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt etwas von dem können mitnehmen. Merkt euch eins: Lebt euer Leben und nicht das von anderen. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it.